Jetzt habe ich Puls des Todes. Achso, als Maul. Ach, ich bin ja so blöd. Ach nein, bist du gar nicht. Doch, bist du. Jetzt. Der mich mehrfach vergiftet wurde. nochmal mal, spielen. Jetzt muss ich runter. Aber ich habe nur den Viereckigen Schlüssel. Aufgenommen habe ich, Idiot. Äh, ja, ich habe. Sorry, ich zeige das ganz kurz. Ähm, man hat da diesen Maschinenraum unten links und da gab es noch eine Türe. Noch weiter und in dieser Türe habe ich das. War dann noch mal der Maschinenraum. Da habe ich dann diesen Schlüssel. Alles. ich habe es vergessen aufzunehmen, ich werde es nicht nochmal spielen. War scheiße genug, gerade schon alles, weil ich gerade dreimal resettet habe, weil mich die Motten immer erwischt haben und ich sie nicht erwischt habe, weil das Spiel so toll ist mit diesen Drecksviechern. Okay. Wo brauche ich diesen vier? Ich weiß wo. Ah im Lager. Ich bin vergiftet. Heißt, ich muss noch mal raus. Das blaue Kraut. Kann. Es tut mir leid. Jetzt muss ich wieder warten. Ich warte, bis es ausbricht. Und das nur, weil sie nicht geradeaus rauskommen kann, sondern so schräg nach hinten. Und wieso drückst du es? sicher immer nach oben ja. Jetzt Ich weiß nicht ob es Schritt-Counter ist oder Zeit. Das ist schwer zu sagen, weil es bei dem. Es kann sehr gut ein Counter sein, der irgendwie von random 15 bis 30 Sekunden ausgeht. Glück gehabt. Ich werde nicht Zeit wasten und jedes Mal laden jetzt wegen dem. Die Mechanik mit dem Gift ist so scheiße nicht so mit diesem Ich meine, wenn ich reinkomme von der Tür aus gesehen rechts ist der viereckige Schalter. Nein, die ist eine Unterschalt. <lacht> Der oben war Astrid. War Viereck bei den Spielen? Ne? Ich hoffe es. habe ich Ich hab halt diese ganze Gift-Mechanik. Kann dir echt run killen, du auf die A-Klasse spielst? hier es auch nicht. Dieser Schalter. Ich weiß, dass ich einen Affleck brauche beim gift war. Wir spielen es doch nochmal. Weil ich brauche einen Metallschneider, damit ich die richtige Form schneiden kann. Und hier gibt es auch den Hinweis, dass wir danach zu Chris wechseln. Problem ist jetzt, Resident wenn ihr 100 bis 200 Schuss übrig habt, solltet ihr die Pistole nehmen, ansonsten eine andere Waffe noch. Hm, sehr lustig. Ich frage mich echt, wie man 200 fucking Schuss haben sollte. Also ich habe den Tyrant Teil gemacht. Du bleibst hier. Also, ich steh noch mit. Mal gucken. also wenn ich jetzt nicht schaffe, den Boss zu machen, breche ich Veronica ab. Wenn ich jetzt wieder zu wenig Munition habe, breche ich ab. Ganz ehrlich. Dann, dann ist vorbei mit Cord Veronica. Dann googeln wir von mir aus zusammen, was kommt und fertig. Aber nee. Wenn das jetzt wirklich nochmal der Punkt ist, dass ich zu wenig Munition habe, um einen Boss zu schaffen, dann ist fertig für mich. Dann müsste Resident Evil 4 kommen. Ich mache das jetzt einfach so lange nochmal, bis es klappt. Okay, also, äh, Ich probiere es noch einmal. Ähm, wie gesagt, Resident Evil ist kein Spiel für mich, das ich stundenlang spielen kann. Ich habe es im Stream gerade gesagt, vorher, wenn ich das hier, verkorde. deswegen mache ich es nochmal. Deswegen würde ich es nochmal probieren. Wenn es gar nicht geht, dann lasse ich es für heute. Äh, von den YouTube-Videos her lade ich eben eh unregelmäßig hoch. Was ich gerade habe, ich muss noch Metro fertig machen und Veronica anfangen hochzuladen. Weswegen. Ich nicht weiß, ob es da überhaupt einen Unterschied macht für euch gerade. So. Und jetzt. Also. Lauf dort durch die linke Tür, unter anderem unter die Pistolenpatronen zweimal mega nee, das das hieß ja dann, ich muss nur Die ist vor das Gegenteil, ist gegangen. Ja, das hat mich gerade gewundert wie es ist ja. aber ja so macht es mehr sinn oh, das ist cool. aber ja sie hat ja das acht Ich, weiß nicht, wie sie ich nicht. Vielleicht ist Chris, ich weiß es nicht. Wir kriegen ja sehr viel, erst ist Chris anscheinend. Also von daher... Ach, die leben da unten wieder, nein! Ja, die blockieren die Tür, schön. Ja, also, wie gesagt, letzter Versuch, sonst mache ich das nicht mehr mit. Ich werde jetzt aber nochmal speichern gehen, denn es hieß, ich soll möglichst vieles in die Kiste legen, weil jetzt kommt ein Bosskampf, danach weisen wir auf Chris. Ich weiß, es ist ein Spoiler, aber es ist mir nur dessen scheißegal. Los, los, los, los, los, los, los, Fuck you. Fuck you, du Drecksmotte. Äh, ja, wir wechseln nach auf Chris. Es ist mir unterdessen scheißegal, ob es Spoiler gibt. Wieso gehst du schon wieder hoch? Meine Fresse, Elgato. Äh, äh Streamlabs. mach das. Ich weiß nicht, wie viel Heilung ich dabei haben muss. Munition brauche ich. Die Gasmaske weiß ich nicht. Aber ich würde das tatsächlich so mal speichern. Ja, ich wäre da nicht auch mal hochgelaufen, sondern... Okay. Ah, hier starten von Teil 2, das ist automatisch, möchten sie speichern. Das war ja kostenlos, stimmt. Da darf man speichern, wenn man mit den Erfolg will. Man darf nicht mit Ingridens speichern. Das ist für den Erfolg, glaube ich, aussagend. Wie viel Ink Ribbons man benutzt hat. Okay, das war mega Glück. Das einzige, was ich gelernt habe vom Guide noch, ist, dass dies. Ich habe ja diese komischen grünen Bomben genutzt. Gegen einen Tyrant zu weit gelaufen, ich Idiot. Ja gut, jetzt muss ich schon. Überlebt noch, wird erleben, wird erleben. Äh, Die Gegner sind also abgesehen vom Tyrant sind die anderen Gegner immun gegen das Bomb. Also es war komplett richtig, die Gegner Tyrant zu nutzen. letzte versuch, wir laden noch mal. Ich hätte die Treppe hochlaufen können ohne Munition. Ich hab's verkackt. Das ist okay. Ich möchte das Spiel ja nicht allgemein hassen, aber teilweise macht es echt nicht einfach. Und diese Zombies, die sind scheiße. Ja, was kommt denn als nächstes auf Netflix? Guck ich doch mal nach, während dem das Spiel lädt. Jemand ist in deinem Haus. Ein Horrorfilm. Der es auf Schüler abgesehen hat und deren größten Geheimnisse entfüllt. Klingt doch nach einem guten Horrorfilm. My name. Action Thriller. Klingt doch gut. Darwins Game. Lese ich. Sehr spannend. Blue Period wurde mir gestern Abend erst... Oh, in bin ich immer noch nicht warm geworden. Nice. Okay. Cool. Darwins Game kriegt ein Anime. Wusste ich gar nicht. Okay. Ich hoffe, ich kann auch mal durchrennen, wie gerade eben. Ich habe weniger Probleme damit, wenn mich die... Apropos, da war mal was. Um. Mal schwach, weil es leuchtet immer noch. Aber ich glaube, der Akkuverbrauch ist ein bisschen weniger hoch. Es leuchtet da halt... Man sieht keinen Unterschied für euch. Für mich schon. Äh, Ink -Ribbon und den Rest behalte ich. Chris wird einfach so ohne Waffen klarkommen müssen. Ich hoffe, das ist kein Fehler, deswegen speichere ich nochmal. Und wenn jetzt dann wieder kommt, ja, Chris braucht eine Armbrust, und stirbt er direkt. Nice, nice. Nicht mal diesen Staub habe ich abgekriegt. Finde ich aber geil. Die Zombies sind erst gespawnt, nachdem ich diese Schneidmaschine benutzt habe. Vorhin waren die ja nicht mehr da. Auch hier die Gasmaske. Ich habe mir überlegt, ob ich die für Chris da lassen muss, aber ja, das war richtig. Ich weiß, sie wollten diesen Edgy Boy machen und ich mag ihn einfach nicht. Er, er ist genau das, was ich hasse. Vor allem nach Resident Evil 3. Sorry. Ah. Da ist die Hitbox. Da muss ich hin. Nicht bewegen, sonst zählt es wieder nicht. Und der schmeißt ja einfach so die Maske weg. How the fuck kommt der hier? Ah, also, der ist ja weggeflogen. Das ist womöglich <lacht> die lächerlichste Action-Szene, die ich gerade gesehen oh. habe, jemals. Aber ich kann eine Sniper haben, hoffentlich. Die blinkt. Ja, ich kann eine Sniper haben. What was that? Ich hatte schon Angst, dass ein Tyrant deine Axt ist. Aber ich habe da unten keine Tür gesehen. Wie kommt er da raus? Also eine Jüt, ich weiß nicht wo. Äh, uh, ja, okay, also. Waffe. Du mir die Waffe zuerst. Das ist wieder so eine Waffe. Wir können sie einfach ignorieren, ne? Und das würde halt wieder heißen, dass ich alles nochmal spielen kann, weil mir dann eine Waffe fehlt. Ein Sniper mit 7. Okay, das ist okay. Claire, what are you doing? Let's go! Zeig dir gleich, was ich damit mache. Are you ready? I'm gonna bust through that wall. Go for it! Müsste das physikalisch nicht zuerst ins Loch unterlaufen? Also rein theoretisch. Und wo kam jetzt das ganze Wasser da draußen? Right. Es tut mir leid, dass ich sehr viele logik Sachen hinterfrage hier teilweise. Claire, Mid, we can Abgesehen von ihm. Ihn mag ich trotzdem nicht. Wie entschuldige ich mich nicht. Come on, let's go. Wow, okay, die Waffe ist echt geil. Okay, let's Was. go. Come on, let's go. Were you scared? Was. What? Dankeschön. Whoa! Whoa! Steve. Scheiße. Kann ich will es einfach mal ausprobieren. Das hat so ein scheiß Gift. sein Herz das ist schon Ja, ich will ja weg, ich will ja weg. Ach, leck mich doch am Arsch. Das müsste die letzte gewesen sein. Weil aus irgendeinem Grund schmeiße ich sie 10 cm weiter mit. Ich sehe neben dem Giftstatus halt nicht, wie weit unten ich schon bin. Ich probiere es noch einmal. Irgendwie mag ich den Fight gerade doch wieder ein bisschen. Aber ich bin, glaube ich, gerade nicht unbedingt motiviert genug dafür. Ach, lol, okay. Claire, komm Finally, Nein, dass falsch. <lacht> ist. Ich rüste jetzt zuerst den Granatenwerfer aus. Achso, ich muss ja. Genau, ich muss ja vorangehen. Okay, Nicht schon vergiftet. Nein. Jetzt bin ich vergiftet sein. Jetzt bin ich vergiftet. Nein, noch nicht. Wow. Ja, ich wollte ausweichen, geht nicht. Geht nicht ewig, bis ich vergiftet bin. aufpasse dass ich dass er mich nicht runter schmeißt wieder ah, gift kommt es wird echt eklig dass ich ihn nicht sehen kann Und weil er mir gift anschmeißt jetzt gleich wieder Ich weiß nicht, ob der Invis Frame hat. Ja, nicht Invis, invincible. Es fühlt sich so an. Nebencheck, das sieht sauber aus. Ja, da ist er. Ich muss ihn einmal treffen und weglaufen. Okay. Das geht natürlich auch, dass ich fünfmal hintereinander die gleiche Animation kriege. Wie sieht's aus? Ich bin am Arsch. Danke, ich hasse es schon. Ah, nice. Now. Die Granatenwerfer haben sehr viel ausgemacht, richtig gezielt. Wir haben sein Herz kaputt gemacht. Es war irgendwie einfach so... Ich habe gehofft, dass sein Herz einfach dieser Schwachpunkt ist, den wir finden müssen. Aber das war ja... Ich jetzt. Steve! Are you all right? ich bin immer noch dafür, dass wir den Tyrant nicht einfach so liegen lassen und ihn ignorieren, auch wenn er scheinbar tot ist. Das ist ein fucking Tyrant. Schmeiß ihn runter. Behalte ihn im Auge, aber lass ihn nicht irgendwo liegen im Schnee I'm Don't worry about it. Let's go. I swear I'll protect you next time, Claire. over there. Oh, wie hat er denn so einen Fall überlebt? What the fuck? Also Alfred... Alfred war sein Name, ne? Hat echt einen Respekt verdient. Wir reden immer noch von PS1-Grafiken und diesen Cutscenes, die haben sie nicht äh, remastered. Alexia... Okay, das war schon ziemlich cool. Und wie zum Fick? Also ich weiß, ich sack ja in diesem Spiel, aber das zieht sich echt lange durch. In der Zwischenzeit auf der verlassenen Insel. Chris Redfield. Oh, mich hatte da kommt noch was. Okay, ich glaube, das Happy Ending von Resident Evil 3 Remake ist ein Zutexten, das im Original nicht vorkam, das mit Leon und Claire, deswegen... Ich habe auf dem Wiki gelesen, Freunde, dass Steve Claires erste Liebesding ist in dem Resident Evil Spiel. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Resident Evil 3 Original diese Liebe-Story nicht drin hatte mit, Claire, mit Leon. Wir spielen noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Für mich ist Codronica für heute fertig, soweit dann. Bitte sagt mir, nicht weniger Inventar. Okay, to be fair, ich habe äh, Erweiterungen für das Inventar gefunden mit ihr. I didn't expect to find Ooh. another living person left on this island. Who are you? I came here looking for a certain girl. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say... Claire? You know who she is, don't you? Don't worry about her. I helped her escape. Several planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Drama! Ist mir jetzt egal, ob wir ihn gerettet hätten oder nicht. er wird auf jeden Fall sterben hier. Das, das wusste ich. Ich muss ihn retten. Ich glaube nicht, dass ich das schön. Okay. Hey, Chris ist gleich groß wie ich. So. Mit mir die Flamme in meiner rechten Hand. Ich könnte den Steindeckel öffnen. Ja, mach mal. Ah. Das ist Ink Ribbon, jawoll. Und ich habe die Armbus bei Claire. Jawoll. Ähm. mal, ich habe das Taktikmesser, glaube ich. Ja, ich habe zwei Messer jetzt. <lacht> okay. Ähm, ja, wie gesagt, Speichern. Ja, das wär's dann für heute mit Code Veronica. Ich bin eigentlich ein Fan der Reihe, dieses Spiel. Und die alten Teile vor allem sind aber nicht ganz so optimal für mich. Ich, ich habe noch ein Achievement bekommen, was ich anschauen wollte. Der Gefangene, der alles verlor. Besiegen Sie den namenlosen Mann und beenden Sie sein Leiden. Beenden Sie sein Leiden vor allem, das ist das Wichtigste. Das ist ein geiler Screenshot. Aber ja, also...